Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist ein sehr sonniger Tag. Ich fahre jetzt nach Lübeck und zwar hier mit dem IONIQ und zwar mit dem IONIQ und meinem Model S. Denn wir fahren quasi ins Kosmetikstudio für meinen Tesla. Der wird bei der US GmbH, dem Kollisionsspezialist, bei Michael Schamberg, wird er ein bisschen aufgepimpt. Und zwar werden so ein paar Lackmacken beseitigt und er bekommt eine Keramikversiegelung. Da habt ihr vielleicht das Video gesehen, was der Michael Scharmberg bei mir gedreht hat, wo er, mir den, wo er den Wagen angeschaut hat. Und jetzt ist es soweit. Ich habe heute einen Termin und wir bringen den Wagen hin. Und natürlich muss ich auch wieder zurückkommen und deswegen nehmen wir hier den Ionic. Den haben wir nämlich zurzeit zur Miete als Zweitwagen, weil ja, wie ihr vielleicht wisst, die Zoe von meiner Frau verkauft wurde. Und wir warten jetzt auf unseren neuen Zweitwagen. Das ist aber noch nicht so weit und so lange haben wir hier den IONIQ zur Miete. Und zwar ist das der mit dem kleinen Akku, der Pre-Facelift IONIQ. Der hat also den 28 Kilowattstunden Akku und nach Lübeck und zurück sind es rund 360 Kilometer. Das schaffen wir natürlich nicht in einer Tour. Die angezeigte Reichweite hier bei 100 Prozent sind gerade mal 200 Kilometer. Wir werden also im Prinzip zwischendurch mindestens ein- bis zweimal laden müssen. Eigentlich schaffen wir es in einer Tour hin, das sind 174 Kilometer. Da wir aber Autobahn fahren und auch mal 130, 140, wird es vermutlich nicht reichen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einmal laden und äh, dann denke ich, werden wir es hinschaffen. Und witzigerweise sagt mir Better Root Planner äh, im Vergleich zu meinem Tesla Model S mit dem 75 Kilowattstunden Akku die Strecke hin und zurück. Mit dem müsste ich auch einmal laden und mit dem Ioniq hier müsste ich eigentlich zweimal laden. Insgesamt würde ich mit dem Ioniq hier 10 Minuten länger brauchen für die Tour. Und das, obwohl der Akku nur halb so groß ist, weniger als halb so groß. Ist schon sensationell. Also hier bei diesem Ioniq sieht man mal wieder, was eigentlich möglich wäre mit Elektroautos, wenn man die Autos auf Effizienz trimmt. Ja, ihr seid heute dabei. Ich nehme euch mit und dann gehen wir gleich fahren wir gleich los. Die Tour startet und deswegen bleibt dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, und wieder mal hat die SBB-Stromtankkarte hier die Ladung gestartet. Die Allspect-Waffe, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, geht meistens. Äh, hier bei McDonalds laden wir jetzt in Rade. Und wir stehen jetzt hier 14 Minuten. So, wir haben doch ein bisschen länger gestanden, weil wir noch bei McDonalds einen Kaffee getrunken haben. Und das hat insgesamt 25 Minuten gedauert. Jetzt haben wir 94 Prozent im Akku, wieder 200 Kilometer Reichweite. Das schaffen wir jetzt natürlich in einem durch und dann melde ich mich wieder, wenn wir in Lübeck bei der US GmbH ankommen. Hier sind wir also. Jürg, der Kollisionsspezialist. Moin Michael, da ist er ja schon. Hi, grüß dich. Corona-Gruß. Wie sieht aus bei dir? Ich hab, hab dir ein Auto mitgebracht. Ja, das ist schön. Ich sag, hört man mich überhaupt mit deinem Mikro? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Es also, okay. muss ein bisschen lauter reden. Ja, wir haben ja schon mal darüber geredet. Ja, ist ja gut. <lacht> so laut jetzt brauchst du auch nicht. Ich habe auch mal meine Kamera mitgebracht, falls hier. Ja, was drehen wollen heute. Ja, muss alles dokumentiert werden, wie er vorher aussah und ja, wie er genau. hinter aussieht. Ne? Move Siehst du, das habe ich doch gar nicht gesehen an der Stellen. Prima. Ja, das ist neu, besser gesagt, hat mir ein, ein Abonnent geschenkt. Ey, das ist ja auch cool. Ja, wir haben ja bei dir so schön gegrillt. War das? Und ähm, so, wir haben ja so schön bei dir gegrillt und haben ja uns äh, dein Auto angeguckt und beschlossen, was wir machen. Und ja, jetzt ist es soweit, ne? jetzt ist jetzt der Sommer ist es vorbei. vorbei, es ist Herbst, ich bin von der Kur weg und… wieder voll im Stress. Voll, voll im Stress, also wirklich. Ähm, ja, diese Woche war schlimm, wir hatten glaube ich auch zehn Teslas hier, echt geil, also richtig eine einer Woche. Ja, also, also, die, die, es bleiben länger, also es, ja, die bleiben länger, als die bleiben nicht äh, ein bisschen länger so tatsächlich, aber das war wirklich gigantisch diese Woche. Ja, und du, ja, nun kommt deine auch noch. Ich lasse dir ja eine Woche da, das heißt du hast ja. ein paar Tage Zeit. Ähm, genau. Es ist ja im Prinzip eine, eine minimale Aufbereitung zu machen. Wir hatten, glaube ich gesagt, vorne die Schürze Und minimal sag ich, du sagst wahrscheinlich, man müsste das alles neu lackieren. Ne? Ja genau, wir lackieren jetzt die Haube neu. Die, die Haube? Hat das nicht? Hattest du das du nicht? Das, Mir war so. Du hast den einen Kostenvoranschlag gemacht, ja. du musst das tun, was da drauf steht. Genau, das mache ich. Und das war meine Meinung nach die Haube, die Stoßstange und die Stelle da hinten am Seitenteil, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber ich ja mal hier war irgendwas, gleich. da war irgendwas. Ja, ne? das ist halt mit der Stoßstange dann. Genau, das geht aber noch hier ein bisschen rüber vielleicht kann also das war polieren oder so. Ja. Und, und diese dann Ecke hier da. das da, ne? Ja, Da ist genau. eine kleine Ecke ab. Ja, ja das war es eigentlich. Ne? Genau. Und dann eine Keramikversiegelung. Genau. Ordentlich aufpolieren. Und dann Macht ihr eigentlich auch Felgen? Ja. Aber ich habe nämlich hinten, das ist neu leider. Da habe ich äh, einen Bordstein geküsst. Oh ja. Und äh, da ich, wo ich es gemacht habe, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das war hart. Und äh, naja, man sieht es ja, ja auch. Ne? Man sieht es. Ja, das kann man in der Tat äh, einmal neu lackieren. Ja, wenn du noch Zeit hast, das machst man wenn man nicht, äh, dann ist das egal, dann mache ich das, wenn ich die Winterreifen ja. aufziehe. Ja, sehr schön. Ja, Mensch, Jens du meinst bis Freitag kriegst das hin nächste Woche. Sollte, wenn ich rufe ich dich an. Ja, dann habe ich noch <lacht> länger kein Auto. Vielen Dank auch. <lacht> Hättest du ja einen Leihwagen haben können, du wolltest ja nicht. Nee, nee, ich habe ja, ähm, meine Frau hat ja jetzt auch einen Leihwagen. Sie hat ja ihr die, die Zoe verkauft. Ja, das Und wir haben jetzt einen Ionic, mit dem bin ich auch hergekommen. Hm. Mit, äh, Ach, das, ich dachte, das wäre dein Ionic. Nee, Patrick hat meinen Model S gefahren und ah. der Ionic ist ein Leihwagen, also okay. ein Mietwagen ja. von Ivy. Ev 4 rent sozusagen, okay. also Jan Seetsch aus Hamburg, ja. der hat mir ein super Angebot gemacht, okay. konnte ihn nicht ausschlagen. Ja. Aber jetzt Langzeitmiete oder, äh, oder ja, Langzeitmiete, zwei ja. Monate. Okay. Ja, Michael. Ja, eigentlich sollte eine Woche lang, wenn wirklich, es, kann, es ist ja nur mal Handwerk, wenn wirklich was schief gehen sollte, dann melden wir uns natürlich, aber eigentlich ähm, müssten wir das hinkriegen. Ja, super, ich freue mich tierisch drauf, ich bin echt gespannt, wie der Wagen dann aussieht. Ähm, und Anders ich erwarte ja nichts Besseres, also nichts anderes als einen Neuwagen. Oder? Ja, genau, war klar. <lacht> den ich... Anspruch haben natürlich alle. Aber was willst du sagen, meine Lackqualität geht eigentlich noch ne? für ein vier Jahre altes Auto? Ja. Das ist nicht wir so haben ja schon mal ne? geguckt. Ne? Ich, ich kann es dir nachher wirklich sagen, wenn wir den äh, in, auf diesem beleuchteten Arbeitsplatz haben. Ja. Ne? Da kann ich das dann wirklich sehen. Genau. Ja, super. Ja, ja schön. Okay, ja, also, gute Fahrt, Michael, ich muss arbeiten, Jungs. Ja. Mensch. Tschüss, ciao. Ja, ich bin gespannt, was der Michael aus meinem Auto dann machen wird. Und in einer Woche, am nächsten Freitag, hole ich ihn ab. Und da seid ihr natürlich wieder dabei. Das ist böse, über Jens. Deine Karre sieht aber aus, alter Verwalter. Überall Kratzer, Kratzer, Kratzer. Aber wenn du das Auto abhustest, sieht er aus wie neu. Freu dich drauf. Ja, wie schnell doch so eine Woche vergeht. Jetzt haben wir schon wieder Freitag und wir fahren jetzt den Wagen abholen. Und äh, das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Der gute Michael hat mir quasi täglich irgendwelche Insta-Stories und Videos geschickt, was sie jetzt gerade mit dem Wagen anstellen. Also die Vorfreude ist riesig und ich bin sowas von gespannt, wie der Wagen gleich aussieht. Aber gut, erstmal müssen wir zwei Stunden hinfahren. Machen wir wieder mit dem Ionic hier einmal im Rade kurz laden, Kaffee trinken und dann sind wir gleich da. Achtung, fertig und... Und schon bin ich bei Michael Schambeck in Lübeck auf dem Hof. Ist das nicht Wahnsinn? Und du sagst, mein Auto ist gerade fertig geworden, just in time. Ja, ich habe ja, du erinnerst dich, ich habe ja versucht, das noch so hinzudeichseln, dass du ihn erst nächste Woche abholst, weil wir haben so viele Teslas, dass meine Jungs ein bisschen überarbeitet waren. Und dein Auto war schlechter als gedacht, leider. Mm. Ja, also Frankreich, Urlaub. Ähm, Hat das äh, doch mitgenommen, ja. Ja, das hat, das hat länger gedauert als ne? geplant, aber wir haben es natürlich hingekriegt. Ganz herzliches Dankeschön super. an meine Mitarbeitern, die dafür Überstunden gemacht haben, die der Jens Züppel natürlich auch bezahlt. <lacht> ich muss dringend weg, ich habe Termine. <lacht> Hauptsache, er hat wieder seine Funkhaube. Scheiße, die haben wir vergessen. <lacht> ja, die Haube müssen wir noch mal lackieren. Ja, okay. Da steht das. G wow, ein ID3, das habt ihr ja super hingekriegt. <lacht> Ach nee. Ja, der Boah, der ey. Hey, ich bin sprachlos. Was ist das denn für geiles Zeug? Das ist ja, da kann man sich drin spiegeln. Ich würde sagen, du hast das Versprechen, dass ich hinterher einen Neuwagen bekomme, mehr als erfüllt. Ja. Also ich glaube, der Wagen sah nicht so gut aus, wie er aus dem Werk kam. Also niemals. Das sieht ja besser als neu. Das ist so, weil das ist aber immer so bei Neuwagen. Wir kröpfen wirklich ja die originale Werksnabe. Auch an dem ID3 sieht man jetzt eine, eine gewisse Narbe im Lack und mit speziellen Schleifpolituren und einer speziellen Schleif, also hier eine Poliermaschine mit Schleiftellern, kröpfen wir quasi, also wir machen die Originallackierung dadurch glatter Noch glatter. Ja. und dann kommt nachher diese doppelte Keramikbeschichtung auch. und dadurch kommt dieser tiefen Glanz und äh, dadurch wirkt er viel glatter. Das hast du einfach vorher nicht. Ne? Ja. Und dieser, dieser ganz jetzt seltene Lack Obsidian Schwarz Metallic bei Tesla, der sieht ja auch noch mal Doppelt brillant jetzt aus, ne? weil er ja noch Metallic-Lack ist. Also, ja. das ist geil, wirklich geil. Ja, das ist der ja Mann der Stunde, ne? das ist Mr. Keramikversiedlung persönlich. Hast du super gemacht. Danke. Also. Das sieht ja echt wahnsinnig aus. Der Wagen sieht aus, als hättest du den komplett neu lackiert. Gib's ja. doch zu, du hast ja. den insgeheim komplett neu lackiert. In Wirklichkeit, ja, haben wir gemacht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist der Hammer. Wir wir poliert, poliert, poliert, poliert. Ich glaube, er sagte gestern, wie viel Stunden, 15 Stunden? Was hast du denn gesagt? Ungefähr 15 Stunden. muss mir den Stunden mal von hinten angucken. Poliert. 15 Stunden poliert, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Ich finde das einfach klasse, deinen zerschrumpelten Lack hier, der kamst du an also, <lacht> und jetzt sag ich mal, hast du… Äh, also du hast mir ein Video geschickt äh, mit einer Insta-Story und gesagt, der Lack ist tot. Ja, das kommt. Also Da hast du jetzt aber eine ordentliche Mund-zu-Mund-Beatmung hingekriegt, dass Ach, das Ding nicht, wieder lebt. Nicht, also, ganz klasse. Ich konnte dem immer nur äh, motivieren, weiterzumachen. Komm, gib nicht <lacht> auf, gib nicht auf. <lacht> Nein, ja, echt toll. Auf. Na. Ganz klasse. Aha. Das ist für mich auch immer der schönste Moment, die Übergabe der Autos. Wenn du das Glänzen in den Augen der Kunden ja, genau. siehst, das ist so wie genau. Weihnachten. Ja. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, ja. klasse. Ja, Michael, ja, ich lieber. bin begeistert. Ich danke dir total. Ja, meine Sekretärin hat die Rechnung fertig. <lacht> jetzt kommt mein großer Part. Ja, jetzt hast du das Leuchten in den Augen. Ich sehe das schon. <lacht> Aber Sehr gerne. Ganz ehrlich, also wenn ihr das Video jetzt seht, ihr habt ja gesehen, was das für eine tolle Arbeit ist hier. Und also falls ihr noch nicht in Erwägung gezogen habt, euch mal hier zu melden bei der US GmbH mit eurem Auto, macht es, weil die leisten hier Spitzenarbeit. Ich habe, glaube ich, noch nichts besseres gesehen. Und Ich habe meinen Wagen schon mal polieren lassen vor über einem Jahr vom Aufbereiter. Das ist echt gar kein Vergleich, muss ich sagen. Also was hier geleistet wurde, auch mit der Keramikversiegelung, Dazu, dazu habe ich noch mal eine Stellungnahme. Aufbereiter, genau. Wenn ihr auch nicht zu mir kommen wollt, einfach irgendwo anders hingehen wollt, ist ja auch okay. Aber achtet dann darauf, das ist wirklich ganz wichtig. Diese Theorie habe ich mir mit jemandem zusammen erarbeitet. Es gibt die klassischen Detailer, die, also da kriegst du, sag ich mal, einen Porsche oder ähnliches, bringst du dorthin, auch in diesen Neuwagen, und die arbeiten den auf, den Lack, so ähnlich wie wir es bei dir gemacht haben. Die nehmen aber pro Auto zwischen 3.500 3 und 7.000 Euro. Für ja. Dann gibt es die Aufbereiter, da bezahlst du wahrscheinlich 500, 600 genau, genau. und ähm, dann gibt es uns und uns, da ziehe ich auch einige andere rein mit rein, wir sind Handwerker, wir sehen das als Handwerk, die Detailer sehen es als Kunst, Wir ja, klassisches Handwerk, aber eben vernünftig mhm. und der Aufbereiter, Ganz vorsichtig ausgedrückt, sage ich mal, äh, Hauptsache das Auto glänzt im ersten Moment schön. Wir, mhm. Was nach drei Monaten ist, es dann schon wieder egal. Ja. Und deswegen, wie, oft, wie, wie so oft im Leben, dieser goldene Mittelweg. Das ist meiner Meinung nach genau der richtige. Mhm. Ne? Und deswegen, klassisches Handwerk, keine Verliebtheit, aber auch kein Fusch. Das ist so das. Äh, und ich finde, das trifft es hier äh, auf den Punkt. Absolut, na? kann ich nur bestätigen. Und äh, ja, ihr habt es gesehen und deswegen ruft hier an und dann wird euer Auto auch so glänzen. Jetzt du Werbevideo drauf <lacht> ja, Das ist sowieso Dauerwerbesendung. <lacht> ja, also ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ähm, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, nicht vergessen, Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren. Und dann machen wir uns jetzt gleich auf den Rückweg, meine Frau Nasilla und ich. Aber vorher schauen wir mal kurz beim Owe vorbei. Kannst sie neben Kohlebunker stellen. Ähm, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.